Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit heißt es, frohe Weihnachten auch für bedürftige Kinder in Litauen. Denn die Kinderhilfe von Eva und Sven Klingenberg beschenkt in dem baltischen Staat Behindertenheime, Dorfschulen und Krankenhäuser. Derzeit läuft im Schrobenhausener Land wieder die Spendensammlung. Also wir haben dieses Jahr 16 Einrichtungen, die, sie, die uns wieder unterstützen im Schrobenhausener Land. Und das sind äh, Schulen und Kindergärten. Manche Einrichtungen steuern schon seit über 20 Jahren Weihnachtspäckchen bei. Und auch Bürger können sich beteiligen bei einer öffentlichen Spendenannahme morgen Vormittag. In unserem Lager in Müllried, alte Dorfstraße 15a, bei der Familie Haas. An der Stelle einen herzlichen Dank an die Familie Haas, dass sie uns dieses Jahr das erste Mal dort ihre Räume zur Verfügung gestellt haben, nachdem unser altes Lager nicht mehr zu nutzen war. Und wir wollen den Menschen die ihm dort Gelegenheit geben, wer möchte, noch ein paar Weihnachtstüten abzugeben. Oh. Hilfsgüter und Waren werden nicht mehr benötigt, aber gerne weihnachtliche Geschenktüten für die litauischen Kinder. Einen ausführlichen Bericht sehen Sie nach der Litauenfahrt im Dezember in unserer Sendung.